Willkommen Leute, mein Name ist Sertheon, ich begrüße euch zu einer neuen Skywars-Challenge. Heute die Gegenteiltag-Challenge und zwar nicht alleine, heute auch nicht mal mit Squidzocker, sondern heute mit dem lieben Yogo-Gamer. Jetzt, muss ich jetzt hochlaufen? <lacht> Achtung, Achtung, Leute, der Effekt ist ja dazu. <lacht> das bin ich. Guten Tag! Hallo. Das war deine Idee, Sertheon, das war unglaublich spannend. Das, das war ist dein... einfach toll, super. Ja, ich wollte eigentlich doch... Nein, nein, okay. Ja, ähm, wir spielen heute die Gegenteiltag-Challenge. Weißt du, was das ist? Weißt du, was man macht? Ja, ich, ich denke, ich kenne das. Wir müssen immer das Gegenteil sagen. Ja, genau. Und zwar müssen wir, wie gleich schon gesagt hat, immer das Gegenteil sagen. Egal, was passiert. Ähm, jetzt können wir doch nochmal reden. Aber wenn wir gleich in der ersten Runde sind, darf man nur noch Gegenteil reden. Ihr werdet oben links und oben rechts einen Counter sehen, wer am meisten, ähm, sozusagen richtig geredet hat. Ähm also halt nicht das Gegenteil gesagt hat und es gibt keine Bestrafung oder so einfach aus Spaß der Account da oben dann und ja ich rede jetzt schon wieder extra lange und ja wir sehen uns in der ersten Runde bis gleich so Leute da sind wir jetzt in der ersten Runde auf der Map Trailer und genau ab jetzt dürfen wir nie wieder Gegenteil reden ähm, ja hat ihr ja ich Nein. mag dich bist du ein cooler Tipp Ach, ich liebe dich auch, Jogo. Nett. Ich weiß du auch. Ist auch unglaublich, äh, also sympathisch und auch echt witzig. Ich weiß, du bist auch wirklich gut aussehend. Ja, danke deine Videos sind einfach großartig. Ja, deine auch und ich auch, auch nie deine Livestreams gesehen in meinem Leben. Och auch deine Livestreams sind alle wunderbar. Also, du hast jetzt gerade eben nicht alle Kisten gelootet, ja? Nee, habe ich nicht. Aber ich kann ich kann dir auch leider keine Sachen geben, ne? Tut mir leid. Ich habe halt leider selbst gerade gar nichts. Okay. Ich habe auch Zeit. gar nichts. Null. Ich, ich weiß jetzt auch absolut, was wir hier tun müssen, weil ich absoluter Profi in dem Spielmodus bin und auch bleib mal da unten. Ich habe nichts mehr gefunden. Bleib mal da drin. Bleib mal da unten. Bleib mal da unten, Jogo. Ja, natürlich. Ich bleib immer gern da unten. Ist okay. Ich bin gerne alleine. Oh, guck mal, was ich hier nicht bekommen habe. Au, oh, schön. Ich habe keine, keine Brustschutzgedöns. Keine Hose bekommen. Nett ist das nicht. Ich <lacht> baue mich nicht zu den Gegnern, ne? Ich folge dir da auch nicht unauffällig. ja? Und ich wäre auch gerade fast gar nicht runtergefallen, ne? Kannst du mir nicht sagen, sag mir mal bitte nicht, wenn ein Gegner auf dem Baum drauf steht. Also, so. ich glaube, da steht ein Gegner drauf. Ach so, ja. Da das war echt super, dass ich hier nicht ganz rübergesprungen bin und jetzt irgendwie hier fest Da unten sind halt auch leider gar keine Gegner, ne? Das ja, ist das schade. ist kacke. Das ist. Äh, das ist super. Das ist kacke, super. <lacht> Nein, eigentlich ist es kacke, dass da unten keine Gegner sind. Achso, du, ach so, du bist oben geblieben. Sie ja, haben uns leider nicht gesehen. Ah! <lacht> Nein! Ich dachte, dass da ein Loch ist und runterfallen. Ich habe keinen getötet, leider. Ich bin tot. Ich bin noch am Leben. Er hat kein halbes Herz. Das ist toll, dass ich noch am Leben bin und noch weiter kämpfen kann. Mit dir zusammen im Team. Schön, dass wir die Gegner besiegt haben. Ich weiß. Einfach toll. Okay, Leute, ähm, nach dieser wunderbaren Runde, die wir auch gewonnen haben, ganz leicht, ähm, beenden wir jetzt die Folge. Und ja, tschüss. Tschüss. <lacht> leider ist die Folge jetzt zu Ende, Leute. Ähm, und deswegen können wir jetzt auch leider nicht mehr auf einer Runde, auf eine, eine Runde spielen. Ähm, Schön ist das mit dem. Aber spielen. wenn, Aber wir konnten auch nicht auf Trailer spielen ähm, und auf der Map. Wir spielen halt gerade offline ohne aufzunehmen. Ähm, und wir spielen halt auch nicht auf der Map Trailer, weil die scheiße ist. Weißt ja. du, was, was richtig kacke ist? Was denn? Ich hab in der Vergangenheit immer mit den größten YouTubern aller Zeiten aufgenommen. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, am besten ist es noch immer mit dir. Ach, das ist ja süß, ne? Ich, ja. ich hab dich, ich lieb dich auch, Jogo. Du bist wirklich das Beste, was mir je passiert ist. Ähm, ja, das ist ganz rot. Also, ich habe keine Lust, mich zu den Gegnern zu bauen, ne? Verstehe ich sich auch. Ja, ich, ich würde dir auch nicht folgen, wenn du dich dahin baust. Vor allem, weil ich absolut weiß, wo du gerade bist und ich nicht hm. irgendwie am suchen muss, jetzt gerade. Ach, wirklich? Ja, okay. Ich bin gerade auch gar nicht aufs Dach gegangen oder so, ne? Nee, nee, nee, nee, ist schon in Ordnung. Ich bin auf dem Boden und äh, halte mich von dir fern. Ich würde auch überhaupt nicht gerne in die Mitte gehen, um mich da besser zu equippen oder so. Und es steht auch absolut... Niemand steht auf dem Baum. Das Schöne daran ist, ja, ich habe auch so viele Blöcke, dass ich mich auch in die Mitte bauen kann deswegen. Oh, oh. Ähm, könntest du bitte nicht kommen? Äh, ich brauche auch deine... Ich weiß Untersch absolut, was ich in so Fällen machen muss, wenn wir auf Gegner treffen. Und ich muss du musst sie, du darfst sie nicht angreifen. Absolut. Keine Angst haben. Nein. Gar keine. Der eine ist leider oben geblieben und der andere ist da unten. Achtung, Ah! Der ist niemand. Scheiße. Oh mein Gott, ja. ich habe ihn nicht getötet. Hier, Yogo, kein dahin. Wasser. Kacke. Kacke, wir sind gestorben. Ja, scheiße. Und der andere baut sich nicht in die Mitte. Och, war das langweilig. Das ist ich überhaupt gar nicht spannend. Nee. Also, ich würde gerne besseres spielen. Das ist wirklich die blödeste Challenge aller oh, Zeiten. Aber ich habe auch gar nichts, um Leute anzutun. Ich habe dir auch gar nichts hingeworfen gerade. Aber oh, was ist das? Ist das ein Wassereimer? Ja, es ist ein Wassereimer. Schön. Ich weiß, Wassereimer sind toll. Ich mag Wassereimer. Ich, ich, ich würde Wasser gerne dem Arsch da oben hinter. Nicht hinterher. Nicht hinterher. Ach ja, ich auch nicht. Ich, mich, ich baue mich da jetzt auch nicht hoch, ne? Ist mir zu anstrengend. Ich meine, ich spiele auch Skywars gerade mal seit 10 Minuten. Ähm und habe noch keine Ahnung von diesem Spiel und deswegen weiß Soll ich, das auch das nicht, ich auch nicht. Ich auch der absolute Profi in dem Spiel bin. Ich weiß, ich kann richtig viel noch von dir lernen. Ja, alle und wissen, dass ich absolut der beste PvP Spieler aller Zeiten bin. Oh. Ähm, Jogo. Was ist bloß? Der Weg geht genau bis in die Mitte. Ich habe noch ein paar Blöcke. Aber ich habe gar ich habe gar keine Blöcke mehr. <lacht> Das weißt du, ich ich, ich leider auch, leide auch nicht. Ich leider auch nicht. Nee, und da in der Mitte ist auch niemand, so dass sich das auch absolut lohnt, wenn wir da jetzt hingehen. Ja, wir könnten ihn ja auch, wir müssen ihn ja wir tun ihn einfach nicht runterschlagen, wir tun ihn einfach streicheln. Ach, du meinst, dass wir jetzt in die Mitte gehen und einfach Freunde uns dazu? Genau. Also das so. ist eine tolle Idee. Ich weiß. <lacht> ich meine, ich habe auch kein Wassereimer, dass wir auch gar nicht sanft darunter kommen oder so. Gar nicht. Und der hat auch gar keine Schneebälle. Jogo. Nein. Oh, das war knapp. Das war's oh. Achtung. Es kommt nichts von unten. Mama. Ich habe auch gar keine Angst oder so. Aber ich glaube, der hat noch sehr viele Schneebälle. Kannst du mir aber ich auch hab glauben. Ich habe das Gefühl, da kommen jetzt gleich noch viel, viel mehr. 100 oder 2. Achso. 100. Ähm, um, ich baue mal keinen abgesicherten Weg, das ist mit zu. Toll! <lacht> Super, toller Spielmodus, ich mag das. Ich auch. auch. Du hattest doch keinen Wassereimer, oder? Äh, nein, leider nicht. Mit dem man Und sich nicht jetzt Ich ich habe grad, einfach... hab grad, hab grad niemanden im Chat gesehen. Redstone-Bauer, der Name klingt scheiße. Äh, Yogo. Der baut sich, der, guck mal, der, der baut sich gerade gar nicht nach oben. Lass uns doch, lass uns doch noch ein Malchen hier oben bleiben. Ja, okay. Wir sollten doch gar nicht aufpassen, weil der Schneewelle wirft oder so. Och, guck mal, wie langweilig das war. Ja, ich weiß. Stimmt ist auch noch, ähm, ganz wenig, noch ganz wenig in den Truhen drin. Ja, es... Ist echt nichts mehr drin. Was ich ich habe auch, auch gar kann. keine Eier zum Werfen gerade bekommen oder so. Ich auch nicht. Nee, ich ich habe auch keine Eier. Mal ganz davon zu schweigen, dass ich bestimmt unglaublich. Da ist er! Nicht! Da ist nicht auf dem Baum! <lacht> ich habe ihn gerade gar nicht runtergeschlagen. Ach, bist du ein Noob. Wir müssen da runter. Wir müssen da runter. Ich meine, wir müssen ihn angreifen. Ja, aber. Ich habe ihn nicht getötet. Attacke. Attacke. Schade. Attacke. Schön, dass wir hier oben eine Werkbank haben. Ich weiß und ich kann auch... Ich kann auch keine craften oder so leider. Ich habe auch gar nicht das Holz dazu. Oh, guck mal, wir haben nicht gleichzeitig eine Werkbank gebaut. Das ist sehr schade. Kann ich mir nämlich auf jeden Fall... Hallo, geh weg. Ich hab leider, ich hab halt so gut wie richtig viele Eier. Der hat auch gar nicht gerade verworfen. Du hast so gut wie richtig viele Eier? Ich bin mir sicher, dass das absolut richtiges Deutsch ist. Ich weiß. Und ich habe, Ich hab grad ein Diamantschwert mit Minusschärfe und Minusverbrennung. Das ist spannend. Und das macht ähm, minus 7,75 Angriffsschaden. Das ist ein richtig schwaches Schwert. Na ja, dann schmeiß es doch einfach weg. Ja, mache ich. Ähm Ach, hier liegt ja eine Orange. Die setze ich mir mal auf die Schuhe. Eine Orange? Ja. bin mir nicht sicher, ob das so gut ist. Ich meine, du musst mich ja nicht mal anschauen oder so. Ich denke, das ist eine sehr sehr schöne Orange, die ist... So orange, wie ich noch nie irgendwas gesehen habe in meinem Leben. Ich auch nicht. Okay, also, es okay. leben noch ähm, zwei Einser-Teams und ein Zweier-Team. Ähm, die sind nämlich tot. Mir wurde öfters gesagt, ich rieche so gut, darum gehe ich jetzt einfach mal baden. Du gehst Bist baden? Du? Nein, ich gehe nicht baden. Achso. So, sollen, wir, sollen wir noch eine Weile hier in der Mitte bleiben? Ist ja. Es ist so unglaublich schön spannend. Ich weiß, deswegen ja. Also, ich würde mich jetzt auch gar nicht hier hoch katapultieren mit dem Wasser. Was ich auch gerade gar nicht da. Oder. Ach, ach. ach du. Äh, du gehst mit dem Wasser hoch? Ja, klar. Du machst es wie so ein richtiger Pro-Gamer, ne? Ja. Zack, guck, das Wasser hat mich hoch hochteleportiert. Ja. Bin ich. Und ich habe mich hab die Blöcke hochgebaut. Nee, ja. ja. Oh. Ich sagen, wir, wir nehmen einfach nicht den Weg, den wir auch hergekommen sind. Wir nehmen einfach einen anderen Weg, oder? Genau. Ähm, weil die Gegner auch gerade auch genau in der Richtung sind, wo wir uns auch hingehen wollen. Ja, da ist das ganz geschickt, wenn wir dann genau dahin laufen. Ich weiß. Ach, hier sehen wir ja meinen ähm, hässlichen Goldweg. Verfolge mich nicht! Ah, nee, halt, ich verfolge dich nicht jetzt. Ich auch noch Oh, das finde ich echt eine super Idee, dass wir uns einfach jetzt in eine andere Richtung bauen. Nee, ich, das ist, ich weiß, das ist richtig dumm, was wir hier gerade machen. Ich habe auch gerade gar keine Idee, was ich machen soll. Und mir fällt auch gerade. Aber, aber, nichts ist, aber soll ich dir was nicht sagen? Nein, sag mir mal bitte du, nichts. Mir ging es vor der Aufnahme nicht so. Ich hatte auch unbedingt viel Spaß mit der Aufnahme. Was, was, was machst du denn da nicht? Spring nicht runter! Und geh nicht auf den Wasser, Block! Da, uh, hier, ja, oh. Nein. oh, oh, oh, ich hatte überhaupt keine Angst für mich, ich war ganz klar, dass ich das schaffe. Ich oh. meine, du bist ja auch der größte Pro-Gamer ähm, im Bodenfrieden. <lacht> es wird immer, immer schlechter. Es wird immer besser. Das ist jetzt Ansichtssache. Es wird, ich immer, es wird ist... immer lustiger. Ich da, oh, wirklich, da ist gar kein Gegner. Warum, warum äh, greifen wir ihn dann an? Weil er easy ist und auch richtig schlechtes Equip hat. Und er auch gerade gar kein TNT setzt oder oh, so. Ich habe absolut Angst davor, dass das TNT so weit weg von uns nicht explodiert. Und er baut sich auch gerade gar nicht nach oben und ich glaube wir sollten das auch nicht machen. Okay. Man sieht, man sieht, der größte PvP-Pro-Gamer ist wieder am Berg. Ich habe das nicht das Gefühl, dass ich keine Ahnung habe, was für ich... Im Au, das ist, das ist echt doof, was du da machst. Ich weiß. Ich habe auch gerade sehr viel Ahnung, was der jetzt machen wird. Das macht mir auch richtig viel Angst. Ja? Ja. Das ist schön, weil ich habe absolut... Den Durchblick, was da passiert. <lacht> ich auch. Ich habe auch leider sehr. Ich habe auch guterweise sehr viel, was ich da hochwerfen könnte, um ihn runterzuhauen. Hast du gerade guterweise nicht gesagt? <lacht> äh. Gamer-Yogo. Da war sich <lacht> gerade gar keiner in die Mitte. Ja, <lacht> da ist auch Mitteilung gar. Da auch gerade. Da hat sich auch gerade gar keiner mit Goldblöcken in die Mitte gebaut. Ich, ich würde vielleicht nicht sagen, dass ich es... N ich, ich hatte auch gerade gar keine Angst gehabt, weil du auch gerade bestimmt oben warst und so. ne. Nicht von, von der anderen Seite angreifen. Wir sollten auch jetzt gar nicht aufpassen oder so. Ich meine, der kann, uns, der kann auch gar nicht runterspringen. Er muss da oben bleiben. Nein! Ja! Ja! Ich habe überlebt. Na, was hast du nicht gemacht? Du bist jetzt aber nicht irgendwie dummerweise runtergefallen? Nein, ich doch nicht. Okay. Das heißt, die ganze Verantwortung liegt auf unseren beiden, beiden Schultern? Genau, genau. Wir müssen das jetzt beide zusammen machen. Und ich meine, der ist auch gar nicht auf dem Dach drauf und hat auch gar kein TT gesetzt. Und tut es tut auch gar nicht, gar nicht explodieren oder so genau unter dir. Sollst du jetzt nicht aufpassen. Ah, Rückzug. Okay, ich leb noch. Ja, Leute, das war es dann mit der heutigen Folge Scribos Challenges mit der Gegenteiltag-Challenge. Es ging leider nicht sehr gut aus, aber es war auf jeden Fall sehr lustig. Es hat mir wirklich sehr viel gefallen. sehr gefallen. Und dir, Joko? Mir hat gar nicht gefallen. Ach, nee, halt, wir sind fertig. Mir hat auch sehr gefallen. War wunderschön, war auch toll und witzig. Ja, ähm, dann bedanken wir uns bei den Zuschauern. Wir werden eine, äh, eine andere Challenge auf Yogos Kanal bringen. Könnt auf jeden Fall mal vorbeischauen, wird auch jetzt bei mir verlinkt. Ähm, oder oben rechts in der Infokarte. Ähm, beides geht. Ähm, dann bedanke ich mich wirklich herzlich fürs Zuschauen. Kommentieren und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und drückt auf die Glocke, damit ihr wirklich kein einziges Video mehr verpasst. Das war's von mir und ich sage Ciao. Ciao.